Herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir über die Fehler der Produktrecherche, welche es da gibt, welche zu beachten gibt und wie du diese am besten vermeidest. Also ich würde sagen, lass uns direkt mal reinstarten. Also, lass uns beginnen mit dem ersten Fehler und das ist, den Markt nicht richtig verstanden zu haben. Denn wenn du dich an die Produktrecherche begibst, dann solltest, solltest du das gesamte Konzept Amazon FBA als auch den Markt und jede einzelne Nische richtig lesen und verstehen können. Natürlich äh, geht es dann darum, auch zu verstehen, okay, welche Faktoren gibt es, die es zu beachten gibt, was sind relevante Faktoren bei der Produktrecherche, wie zum Beispiel ähm, die Größe und das Gewicht, letztendlich der Einkaufspreis im Verhältnis zum Verkaufspreis, die Anzahl der Reviews etc. etc. Da gibt es viele, viele Punkte, auf die es zu beachten gibt. Und wenn du den Markt richtig lesen kannst, erst dann kannst du entscheiden, okay, ist das überhaupt eine potenzielle Nische, ja oder nein. Und hier sehe ich oftmals, dass Anfänger dazu tendieren, in Extremer abzuweichen. Das heißt, entweder wollen sie in Nischen gehen, in denen extrem viel Umsatz generiert wird, weil wenn sie Helium 10 anwerfen, dann extrem viele Produkte, vielleicht mal 50.000, 70.000, 60.000, 60.000, 120.000 Euro Umsatz machen. Dann natürlich aber auch Zehntausende von Bewertungen haben und dann denken, okay, wenn ich dort in die Nische reingehe mit ein bisschen Startkapital, dann werde ich bestimmt ein bisschen was von dem Umsatz mitnehmen können. Das ist die eine Denkweise. Und die andere Denkweise ist, dass Leute in Nischen gehen, in denen noch gar kein Umsatz generiert wird. Oder vielleicht so 3.000, 5.000, 7.000 oder sogar nur 2.000 Euro von, von ein paar wenigen Sellern. Und dann denken sie, okay, diese Nische könnte ich letztendlich dominieren und ich wachse mit dieser Nische gemeinsam mit. Das sind beides Möglichkeiten, die funktionieren können für den Start, wenn du jetzt äh, gerade das erste Mal die Produktrecherche machst, dann würde ich dir aber empfehlen, wirklich so die goldene Mitte da zu treffen und um in Nischen zu gehen, die nicht zu extrem dominant sind, aber auch nicht zu schwach, wo du dann einfach da ähm, ja, einen guten Mittelweg findest und ähm, auch da in der Nische nicht unbedingt zum Besten in der Nische aufsteigen, aufsteigen äh, kannst oder möchtest oder musst, aber auch nicht sozusagen am unteren Ende mitschwimmst, sondern dass du auch dann äh, ja, konkurrenzfähig in der Nische bleibst weil es bringt dir nichts, wenn du an äh, ein paar Prozenten von, also in den unteren Prozenten von einer riesengroßen Nische, Nische knabberst, weil dann kommen die Nächsten, die mit noch viel mehr Budget auch in diese extrem überfüllten Nischen gehen wollen und nicht dann nach und nach da letztendlich rauskaufen sozusagen, sondern es geht darum, wirklich in, in, in Nischen zu gehen, in denen du dir sicher sein kannst, dass du erstmal einen gewissen Cashflow generierst, schön dann der Mitte mitschwimmst, dann nach und nach Bewertungen aufbaust, dann in der Nische vielleicht mal auf kurz oder lang ähm, im oberen Drittel oberen sozusagen angehört, dass halt man irgendwann mal mit dem Bestseller konkurrieren äh, kannst. Aber das sollte nicht von Anfang an direkt der, äh, das, das Ziel hier da, da sein. Deswegen das Erste, was du tun solltest, bevor du überhaupt dich auf die Recherche machst, ist, diesen ganzen Markt zu verstehen und die Faktoren, die es zu beachten gibt, alle zusammenzuführen und auf ein Produkt auch jeweils anwenden zu können. Der zweite Punkt, den ich oft sehe, ist, dass ja gesagt wird, dass man natürlich ähm, bessere Produkte kreieren muss, was auch vollkommen, vollkommen richtig ist. Aber teilweise werden dann fast schon sinnlose Sets kreiert, wo gesagt wird, okay, hey, du kannst ja irgendeinen Bundle erstellen und dann wird zu Produkt A noch irgendein Produkt B dazugeworfen, einfach nur, damit man denkt, dass der Kunde Mehrwert hätte. Aber in vielen Fällen sind das Produkte, die vielleicht gar nicht direkt zueinander gehören wo man dann zwar mehr anzubieten hat auf dem ersten start mit auch, vielleicht ein paar mehr Facts hat, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Produkt zieht. Wenn sich die Kunden dann aber mit dem Produkt auseinandersetzen, sehen sie, okay, ich brauche dieses Produkt B eigentlich gar nicht, Produkt A reicht mir vollkommen aus. Und dann ist es etwas, wo der Kunde sich eventuell denkt, okay, vielleicht ist das nur ein bisschen teurer, weil dieses andere Produkt dabei ist, obwohl ich das andere Produkt gar nicht brauche. Und dann kann das extra Produkt auch eigentlich negativ wirken. Deswegen... Wenn du Sets kreierst, dann kannst du entweder durch logisches Denken darauf kommen, was natürlich ein gutes Accessoire-Produkt wäre, oder ganz klassisch, du schaust einfach unterhalb des Produktes, was wird zusammen oft gekauft, das heißt, mit welchem Produkt, welche Produkte kaufen die Leute noch, wenn sie dieses Produkt kaufen und schauen, ob das Sinn ergibt, dort ein Bundle draus zu machen. Aber tu mir den Gefallen, und tu dir selber den Gefallen, erstelle keine Bundles, von denen du denkst, dass sie funktionieren, könnten die aber eigentlich relativ sinnlos sind und einfach nur ein Add-on darstellen. Und auch hier, wenn du ein Bundle erstellst, Versuch trotzdem noch, dass du in der ungefähren Preisrange bleibst wie die Konkurrenz und füge nicht ein Produkt hinzu, was fast genauso teuer ist, wie das eigentliche Main-Produkt, dass du dann fast doppelt so teuer bist wie die Konkurrenz, weil dann versuchst du auch wieder das Rad ein bisschen neu zu erfinden und das ist direkt der nächste Punkt, über den ich sprechen möchte, denn viele versuchen, ja, das Rad neu zu erfinden, wie gesagt, und Produkte auf den Markt zu bringen, die so noch gar nicht existieren, um den nächsten Trend ausfindig zu machen, das nächste große Ding auf den Markt zu bringen, aber auch das ist letztendlich ähm, ein Fehler, den viele begehen, das heißt, oftmals wird zum Beispiel auf Amazon in, äh, in Amerika geschaut, welche Produkte sich sehr gut verkaufen, dann wird der Abgleich in Deutschland gemacht, dann sieht man, okay, hier in Deutschland verkauft sich das Produkt noch gar nicht. Ich will der Erste sein, ich bestelle jetzt 2000 von den Produkten und ähm, verkaufe sie auf Deutschland. Das Problem ist aber nicht, dass es noch keine angeboten hat, sondern dass die Nachfrage überhaupt gar nicht da ist. Wir gehen ja in Nischen konkret rein auf Amazon, wo wir wissen, genau die Nachfrage ist für das Produkt da. Wir machen das ein bisschen besser, ob es im Marketing ist, ob es in dem Produkt selber ist und dann dadurch generieren wir unsere Umsätze nicht, weil wir für irgendwelche Trends erahnen wollen und denken wollen, okay, bestimmt kommt dieses Produkt in drei, vier, fünf Monaten oder in einem Jahr auch nach Deutschland und ich bin dann sozusagen der Trendsetter. Das ist auch definitiv was, was wir hier vermeiden sollten, was du auch vermeiden solltest. Deswegen da schau wirklich nicht, dass du irgendwie versuchst, antizipieren zu denken, denn der Markt handelt immer anders, als du dir vorstellen kannst, wenn du irgendwelche Trends hervor, äh, hervorahnen möchtest. Und deswegen geh den klassischen Weg und schau, dass du auf bestehende Produkte zurückgreifst die, oder bestehende Nischen zurückgreifst, die funktionieren, denn das ist die Sicherheit, die uns Amazon gibt, dass wir ähm, ja, datengetrieben das Ganze vor, äh, da, da vorgehen können und nicht irgendwelchen Eventualitäten sozusagen Freiraum lassen hier. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das zur Verfügung stehende Kapital. Wenn du Produkte hast, die vielleicht 20, 30, 40.000 Euro im Monat machen, dann kannst du auf keinen Fall mit 3, 4, 5.000 Euro letztendlich da starten und mal 500 oder 800 Produkte von irgendwas einkaufen, wenn das Produkt fast 50 oder, oder die Bestseller fast 50 oder 100 Sales am Tag damit generieren. Und da solltest du definitiv schauen, dass dein Produkt auch zu deinem Kapital passt. Und es ist vollkommen fein, wenn du mal weniger Kapital hast. Dann musst du aber auch mit Produkten einfach mal kalkulieren, die in der unteren Preisrange letztendlich sind. Vielleicht irgendwas um die 13, 14, 15 Euro und nicht jetzt um die 30, 40 Euro. Denn dann ist es halt äh, definitiv so, dass du günstigere Einkaufspreise hast, auch ein paar mehr Stückzahlen äh, einkaufen kannst um langfristig dich besser in dieser Nische zurechtzufinden. Weil für den Start ist es einfach wichtig, Verkäufe zu generieren. Und da wollen wir nicht ähm, nur vielleicht 200 Verkäufe generieren und dann fast out of stock sein, sondern wir wollen wirklich dafür sorgen, dass wir konstante Mengen bei Amazon letztendlich haben. Wenn du mal out of stock gerätst, nachdem du vielleicht 1000 oder 1500 verkauft hast, ist es vollkommen fein aber du solltest jetzt nicht nur eine Handvoll von Produkten verkaufen und dann auf das Stock geraten, weil du sowieso nicht mehr einkaufen kannst. Weil dann hast du noch nicht genügend Ranking aufgebaut, müsstest aber schon nachbestellen und das wäre dann natürlich auch suboptimal in der Hinsicht. Also das wären sozusagen mal vier Thematiken, die du im Kopf behalten solltest, wenn du an die Produktrecherche gehst. Und die wollte ich dir hier einfach mal gerne mit auf den Weg geben. Und wenn dir das äh, Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. abonniere den Kanal, wenn du mir mehr zum Thema Amazon FBA ähm, ja, dir anschauen möchtest. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.